So Leute, getroffene Hunde bellen. Und jetzt sage ich an alle die, die sich nicht getroffen fühlen, das natürlich nicht, sondern an die getroffenen Hunde. Haut endlich ab. Meckert woanders. Und lasst euren Mist woanders los. Da kam zum Beispiel, ach wie respektlos, pietätlos. Es ging um dieses Video hier. Merkel im Bundestag, Presseschau in China, Maula übersetzt. Ach Gott. Wisst du was? Ich hoffe, die einigermaßen, pff, ja, die, die es, doch, die, die es gemerkt haben, die merken, ich säubere meinen Kanal. Ich habe 72.900 noch was Abonnenten. Ich will die nicht. Die hier, stets irgendwelche ich, ich, Ich, Ich, Ich weiß auch noch was und habt ihr schon und teilen, teilen, teilen oder ach, wie respektlos und pietätlos. Ja, ja, ja. Na und? Ich pfeife drauf. Auf solche Leute pfeif ich. Am 29.08. standen echte Männer da und haben sich gegen die Polizei letzten Endes gestellt. Ja, und die echten Männer aus 400 wurden sieben, komischerweise sieben, und dann hatten wir 120 wieder zusammen. Das sind Männer. Das sind Männer, die sich auch mal trauen, irgendwelche Sachen zu sagen, zum Beispiel Neger oder was auch immer, weil das heißt ja nur Schwarzer. Die sagen ja nicht irgendwelche schlimmen Worte zu denen. Und wenn man den Namen weiß, redet man jeden Menschen mit seinem Namen an. Und wenn nicht, sagt man Herr so und so oder ich weiß nicht und redet ihn mit Sie an und quatscht ihn nicht mit Du an. Und dann kommen hier, ach, oh, wie respektlos und pietätlos und Ach Gottchen und das könnte man ja. Ich habe in diesem Video schon mal darauf hingewiesen. Hier in diesem. Ich werde meine Rechtschreibung und Sprache ändern müssen. Warum? Wegen der Zensur. Wegen der Zensur. Ganz einfach deswegen. Aber nicht bloß das. Mir geht es um das Grundsätzliche. Das Grundsätzliche heißt: 1978 kam ein Käfig voller Narren heraus. Da wurde Witz... <lacht> der der Film, der strotzt nur so vor Witzen. Der wird wahrscheinlich bald gesperrt, weil er ist ja nicht gendergerecht. Und dann kriege ich links, äh, nee, da komme ich gleich drauf. Und in diesem Film geht es ganz einfach darum, dass mal Witze über Schule gemacht werden. Na und? Dann heißt das eben mal in dem Slang-Ausdruck Tunte. Ja, Herre Gott nochmal. Als wenn diese Menschen irgendwie prädestiniert dafür werden, uns aufzudrücken, wie wir zu leben hätten. Manometer. Ja, gut. So, und letzten Endes, ähm, dann kriege ich zum Beispiel auch Links unter Videos zu dem oder zu dem oder zu ganz ernsthaften Videos. Und da kriege ich Links äh, unbedingt teilen, teilen, teilen und boah, die haben mit dem Thema nichts zu tun. Aber Hauptsache, die Leute haben sich wieder mal hervorgetan. Und haben auch etwas Wichtiges getan. Wisst ihr was? Diese Wichtigen, die sich im Moment hervortun und Maske ab und sowas brüllen, das sind die Menschen, die sonst nichts zu tun oder zu sagen haben. Und solche brauche ich hier nicht. Ich brauche auch keine, die sich hier irgendwie hervortun wollen, indem sie irgendwelche Neuigkeiten unter irgendwelchen anderen Themen posten. Und ich habe jetzt auch keine Lust, nochmal alle Videos letztendlich aufzuführen, Immer wenn ich eindeutig auffordere, Leute besinnt euch des Gesetzes, Leute besinnt euch eurer Kraft, Leute besinnt euch der Vernunft. <lacht> Solche Videos, die werden natürlich nicht gern gesehen. Ne? Das sieht man. Ich habe ja meine Statistiken. Ich habe auch keine Lust, das mehr zu beweisen. Und dann gibt es die, die sonst gar nichts hinbekommen und die dann irgendwie sich zumindest mit, ach wie respektlos oder pietätlos oder ähnlichen schmarrn äußern müssen um sich überhaupt irgendwelchen Wert und irgendwelches Ansehen zu geben auf solche Leute pfeifen wir hier Veränderungen werden nicht durch solche Leute gemacht garantiert nicht sondern durch solche Leute die etwas tun und wir hatten genug die etwas tun Und was wir tun das steht unten in der Videobeschreibung in der Videobeschreibung steht eindeutig was wir tun und es funktioniert es hat schon ich habe sogar nicht bloß negative, sondern auch positive Reaktionen bekommen. Vielen Dank, dass Sie sowas machen. Schaut einfach nach, was, so, was wir machen. Aber die anderen, haut endlich ab. Deabonniert den Kanal. Das ist ein Mathe- und Physikkanal und ein Kanal für Aufklärung und Wissen. Und nicht für solche, die sich irgendwie, hoch, wie groß tun wollen. Egal, ob ich weiß auch was oder... Ach, wie respektlos, pietätlos. Dabei wissen die meisten gar nicht, was Pietät heißt. Ich pfeife auf solche Menschen. Ich wäre froh, wieder durchaus 20, 30.000 30 Abonnenten zu haben, aber von Wissenden, nicht von Glaubenden oder von solchen Pfeifen, die letzten Endes sonst nichts wert sind, aber sich dann groß tun auch in solchen Kommentaren, oder sich groß tun, um uns vollkommen vom Thema abweichen, mit irgendwelchen Neuigkeiten seien sie auch noch so schick und noch so wichtig zu belästigen. Wo waren denn die ganzen Leute? Die ganzen Leute, als es darum ging, 400, ja, wir wir kommen am 29.08., sieben kamen und da kam einer, wo ich sagte, na, ob das was wird und er sagte, nein, ich stehe meinen Mann, das ist mir ganz egal. Ich fragte deswegen, weil er eher etwas, sagen wir mal, mh, ja doch sehr schlank aussah. Aber das waren Männer, die haben zur Sache gestanden und nicht, naja, lassen wir es. Ich hab's genug gesagt, es reicht auch. Ich habe die Nase voll von solchen komischen Menschen, die nur irgendwie meckern. Und jetzt noch eins, redet euch nicht heraus mit, ja, ich sitze ja im Rollstuhl und ja, ich habe ja Hartz IV und ja, ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Nee, die sind es nicht, die wir brauchen, um irgendeine Veränderung in der Gesellschaft hervorzurufen. So geht es nicht weiter. Also, getroffene Hunde bellen. Ich bin mal gespannt. Was wir tun, steht unten in der Videobeschreibung. Ich fertigen Link dazu an, wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt und da wir einen neuen Monat haben, ein neues Video zum Kommentieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht, denkt drüber nach und haut endlich ab. Getroffene Hunde hauen jetzt hoffentlich endlich ab. Macht's gut, aber macht was. Tschüss.